Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind die Präfixe, die sowohl trennbar als auch untrennbar sein können. Diese Präfixe sind um, über, unter, durch, wieder und wieder. In der Regel, wenn wir den Präfix betonen, das bedeutet es ist trennbar. Wenn wir die nicht betonen, dann ist es untrennbar. Zum Beispiel durchschauen. Und durchschauen. Also die Betonung und die Bedeutung sind unterschiedlich. Unser also erste Präfix ist um, zum Beispiel umschreiben. Ich werde dir immer äh, der erste Satz mit einem trennbares Verb und das zweite Satz mit einem äh, untreinbares Verb äh, erklären. Die Autorin hat das Ende der Geschichte umgeschrieben. Das bedeutet, sie hat das Ende der Geschichte ein bisschen verändert. Oder würden Sie bitte meine Aufgaben kurz umschreiben, damit ich genau weiß, was ich so tun sollte. Ähm, in diesem Fall, umschreiben bedeutet bestimmen oder festlegen. Machen wir weiter mit dem über. Ein bekanntes Vers, Verb ist übersetzen. Aber das bedeutet nicht, was du meinst. Übersetzen. Die Fähre setzt aus andere Ufer über. Das bedeutet mit einer Fähre von einem gewissen Ufer ähm, zum anderen fahren. Aber übersetzen bedeutet, was du denkst. Wir übersetzen den Text in, der, äh, in eine andere Sprache. Das genau bedeutet, in eine andere Sprache etwas, ähm, etwas übertragen. Und das dritte Präfix ist durch. Nehmen wir das Verb durchfahren. Und jetzt kommt ein Beispielsatz. Ich mache keine Pause und fahre bis zum Zielort durch. Oder Sie durchführ ein großer Schreck. In dem zweiten Fall als äh, untrennbar äh, bedeutet sie hat es erlebt, sie war schockiert. Sie durchfuhr, also Präteritum, ein großer Schreck. 4. Unter zum Beispiel unterstehen. Es hat geregnet, aber wir haben untergestanden, so dass wir nicht nass geworden sind. Wir sind unter irgendwas gestanden. Aber wenn wir sagen unterstehen sie sich, das bedeutet widersetze sich nicht. 5. Wiederholen. Ein Hund ist weggelaufen. Ich muss ihm wiederholen. Das bedeutet, ich muss ihm zurückbringen. Aber was dir schon sicher bekannt ist, kannst du das bitte wiederholen? Und sechs, ein Präfix, das sehr interessant ist, wieder. So aufpassen in der Orthographie, wir haben kein e. Wieder. Zum Beispiel widerspiegeln. Unsere Erfahrungen spiegelt sich in unserem Werk wieder. Das bedeutet, ähm, unsere Erfahrungen reflektieren sich in unserem Werk wieder. Aber auch, im Abendlicht widerspiegelte das Wasser die Bäume. Das bedeutet, die an der Reflexion des Wassers können wir die, die, die, ähm, die Bäume sehen. Wenn du dieses Video ganz interessant äh, gefunden hast und jetzt was Neues gelernt hast, Like und Abo-Button dieses Video weiter teilen und einen Kommentar schreiben. Bis nächstes Mal.